Ja, herzlich willkommen, Peter Packelt, bei uns bei Radio Dresden im Video-Interview. Trainer, fangen wir zunächst mal an. Nervt Sie genauso das Wetter wie uns alle dieser Winter? Sie sind nun Österreicher, Wintersportnation, aber wir haben langsam wirklich alle die Nase voll. Sie auch? Ja, selbstverständlich. Vor allem mir geht es einfach um das, obwohl also ich den Winter liebe, aber mir geht es einfach vor allem um das, dass wir keine guten Trainingsmöglichkeiten im Moment haben. Und das schon eigentlich schon seit Wochen. Und dadurch geht auch natürlich äh, dieser ein bisschen auf die Stimmung jeden einzelnen Menschen. also Das hat nicht nur jetzt mit einem Privaten oder mit einem Sportler zu tun, aber wir sind auch noch für sich ja schon gewohnt, um diese Zeit eventuell mit einer kurzen Hose zum trainieren und ein bisschen luftiger mit der Kleidung umzugehen. Aber jetzt im Moment ist es einfach schon nervlich und macht keinen Spaß, keinen richtigen, muss man wirklich klipp und klar sagen, bei solchen Trainingsbedingungen, wie wir momentan vorfinden, auch trainieren zu müssen. Hm. Montag die Niederlage gegen den ersten FC Köln. Ich gebe es zu, ich habe nach dem Spiel auch ein bisschen gebraucht, habe erstmal eine Frustschokolade gegessen. Wie fahren Sie sich runter, was machen Sie, um so eine Niederlage zu verarbeiten? Es ist einfach bei mir das Gute immer, dass ich doch Freunde um mich habe, die was jetzt nicht immer über Fußball reden nach so einem Spiel. Das sitzt mir einfach zusammen. Also ich bin auch einer, der was auch unter die Menge geht, auch unter die Fans geht und setzt mich um und zum Beispiel in den Raum auf und, und, und mich kann jeder ansprechen und, und, und, und ein Foto machen. Und ich, ich, da wäre ich ein bisschen abgelenkt von denen, weil innerlich das ist natürlich gewaltig und das ist nicht nur bei einer Niederlage, auch bei einem Sieg. Ich bin auch bei einem Sieg nicht einer, der, was jetzt äh, großartig äh, Freude strahlt, nicht um Nummer dumm rennt, aber da wäre ja wär doch ein bisschen abgelenkt. Der Frust kommt dann, wenn ich allein bin, wenn ich dann im Hotelzimmer sitze und dann äh, das, über das ganze ich denke, aber solange das wer um hier ist, wo man, wo man über andere Dinge redet, äh, geht das schon halbwegs. Sie mögen den Menschenschlag hier. Auch die äh, Fans, die im Trainingslager in der Türkei mit waren, haben gesagt: Mensch, was für ein freundlicher äh, Trainer der Peter Packold ist. Sie mögen die Sachsen irgendwie, oder? Ja, selbstverständlich. Es ist natürlich, von mir kennt man auch ein bisschen ein anderes Bild, das ist ganz klar. Das ist meistens immer dann, äh, wenn, wenn man vielleicht eingeblendet wird, wenn man gerade was reinschreit, dann schaut es immer aus wie, äh, hoppala, was ist das für ein Choleriker? Oder, oder äh, wenn ich bei einem Interview heute halt dann äh, doch eine andere Meinung habe und diese andere Meinung heute halt dann ein bisschen schärfer halt, äh, rüberbringe, dann gilt man eigentlich immer wieder als äh, nicht so sympathischer Mensch. Aber bei mir ist es ganz normal wie bei allen anderen. Ich, ich setze mich gerne, so wie es eben Trainingslager zum Beispiel, wo sehr gerne mit den Fans zusammen reden über das und uh, über gewisse Dinge und uh, das muss nicht nur immer über Fußball sein, aber das ist, da, da hat man halt zwei Gesichter von mir. Hm. Wie, lang, wie sehr hat Ihnen dieser Ausfall von Michael Poté auf die Seele geschlagen, diese Verletzung, die ja nun möglicherweise bis zum Saisonende andauern wird? Ja, sehr natürlich, weil er uh, nicht nur ist sicher jetzt nicht nur Sportler oder als wichtiger Bestandteil der Mannschaft, auch als Mensch, erstens Firma eine Riesentragödie, aber ich sehe ihn als Mensch einfach, weil er eine Persönlichkeit ist. Man merkt einfach, der kommt zum Training, der, der trainiert gut, der, der hat eine Ausstrahlung, der reißt auch die Mannschaft ein bisschen mit. Man sieht auch, dass die Mannschaft einen, einen, einen gesunden Respekt einmal, vor ihm hat, dass er wirklich eine Persönlichkeit ist. Und dadurch war diese Diagnose, was ich dann erfahren habe, natürlich für mich niederschmetternd, weil ich natürlich zu er natürlich Alternativen habe, die mit ihm äh, harmonieren können, aber jetzt ohne er wird es natürlich für uns natürlich nicht einfacher. Jetzt fragen sich die Fans natürlich, äh, was nun? Ähm, War es irgendwann mal ein Thema, ein Spieler, der bei einem Verein unter Vertrag steht, des, den kann man aktuell nicht verpflichten, einen vertragslosen Stürmer jetzt zu holen? Kann man nicht. Man kann auch nicht jetzt keinen Vertragslosen. Geht nur bis 31.01. Das kann man in der Hinrunde machen, aber nicht in der, Hü in der Rückrunde. Soweit ich informiert bin, kann man nur bis 31.01. Spieler, die was auch vertragslos sind, verpflichten. Okay, dann äh, gehen wir sie mal kurz durch. Äh, Dimitri Klebosolov, ein Neuzugang äh, der Russe, der hat bis jetzt noch keine große Rolle gespielt in der zweiten Bundesliga. Okay. Was ist mit ihm? Kommt er jetzt mehr zum Zuge? Wie hat er sich entwickelt? Für ihn ist es ja auch nicht ganz einfach, keiner spricht die russische Sprache in der Mannschaft groß. Nee, nicht ganz. Er hat Gott sei Dank doch mit Pavel fort und mit... mit äh, äh mit Trojan doch, die was ein bisschen übersetzen können und wo es ein bisschen sprachlich. Ich muss auch sagen, er ist auch sehr fleißig in der Sprache. Also ich bin überrascht, wie viele Wörter das eigentlich schon kann in Deutsch. Er kümmert sich auch um das. Aber es war bei ihm einfach das Problem natürlich als sehr kurzfristig erst von, äh, zum Training dazu gestoßen in der Türkei, äh, dieses Anpassen und dieses Ganze war nicht einfach, dann hat er sich leider zweimal verletzt und ist eigentlich, kann man sagen, seit ca. 14 Tagen eigentlich richtig voll im Training, aber ich gehe schon davon aus, dass er sicher das äh, eine oder andere Spiel schon für uns machen wird. Weil einige Zeitungen schreiben heute eine Einsatzchance von 0,01%, die ist ein bisschen höher. Ja gut, Was Zeitungen schreiben. Das ist oft wir äh, wissen ja auch gestern von einer großen Tageszeitung, äh, Bolivar-Zeitung, was die für einen äh, Schmarrn geschrieben haben, was nicht stimmt und das ist doppelt so bitter, wenn nichts nix dran ist an, an so einer Geschichte. Und genauso ist dann, äh, wenn man dann sieht, äh, dass auch gewisse Zeitungen eine Umfrage gemacht haben, so Bote spielen oder so nicht spielen äh, und, und, und, und dann verletzt sind in, in, in, im, im drauffolgenden Spiel. Und das ist natürlich dann, äh, da frage ich mich, dann, wo beginnt ein fairer Journalismus, wo hört er auf? Und äh, wenn man jetzt sagt 0,001, naja, ähm, gut. Was war denn nun mit Linie Kitambala? Das war einfach, äh, Probleme, äh, das waren einfach ein, ein Leistungsthema, also dass man gesagt hat, wir haben hier auch eine Möglichkeit zu rotieren. Ja, ich, ich sage so, wir haben dementsprechend äh, einen Kader. Es ist auch so gewesen, dass schon der eine oder andere Spieler schon im Kader war und äh, einmal nicht im Kader war. Und es ist auch so, dass ich auch in diesem Spiel ähm, Gedanken gehabt habe, was, was können wir da verändern. Äh, Im Nachhinein ist ist mir immer klüger. Ich meine, ich hätte es ich wieder machen, muss ja dazu sagen. Äh, aber nur wenn dann immer äh, dann so. Besserwisser kommen und hätten das und das, mit denen kann man nichts auffangen, sondern man muss Entscheidungen treffen, für das bin ich auch da und ob die Entscheidung jetzt richtig oder falsch ist, das sieht man immer im Nachhinein. Nur diese Entscheidung, dass er am Montag nicht im Kader war, die hat es bei mir schon, die hat's schon bei mir länger gegeben, denn ich äh, sage auch immer wieder, man muss auch schauen, wenn Leute hinten dran sind und man merkt, die wollen unbedingt und die, sie geben alles, dass sie in die Mannschaft reinkommen und dann muss man es auch äh, die Chance einer geben. Tobias Müller ist einer der Spieler, die Sie gefördert haben, die Sie reingebracht haben, reingeschmissen haben. Der hat gegen Duisburg von Anbeginn gespielt. Zuletzt kam er immer als Joker rein. Wie sehen Sie seinen Leistungsstand? Reicht es da möglicherweise jetzt auch durch die Abwesenheit von Pote für die Anfangself oder sagen Sie, nee, den wollen wir nicht verheizen? Na, bei ihm kommt der äh, ja, springende Punkt dazu, dass er noch in der Schule ist. Er kann eine gewisse Trainingsheiten Einheiten nicht mitmachen, ist auch richtig, dass er seine Schule in Ruhe weitermacht, dass er auch seine, sich vorbereitet auf seine diversen Prüfungen und das ist für mich entscheidend. Und ob er jetzt da vielleicht zwei, dreimal nicht beim Training ist, ist jetzt nicht so wichtig. Aber damit weiß ich auch, es wird nicht für 90 Minuten reichen, sondern ich, ich denke mal, der Bursche hat ein, ein, ein, ein sehr gutes Potenzial, man muss ihn aber in, in Ruhe aufbauen, man muss ihn auch äh, sich entwickeln lassen, äh, eben mit diesem Doppelstress, ich meine, das hat man ja bei, bei Traxler gesehen, bei Schalke, der was auch nicht immer alles gespielt hat, jetzt ist Chui fertig, jetzt geht es schon ein bisschen leichter bei ihm und so wird es auch beim Tobi beim, beim, äh, sein, dass wir da in Ruhe mit ihm arbeiten. Haben Sie sich schon festgelegt, wer die Kapitänsbinde bekommt bei Dynamo durch die Abwesenheit von Michael Poté? Ich muss sagen, das ist eine gute Frage, weil ich mich bis jetzt nicht einmal damit beschäftigt habe. Jetzt sehen Sie, wie viele Gedanken das mit mir um umschwirren. Nur dieser Gedanke ist mir nicht einmal noch gekommen, aber gut, dass wir darauf hinweisen. Das Braunschweig-Spiel steht an. Die haben mit Kombela einen Stürmer, der äh, trifft und äh, der gut knipst. Äh, das wird natürlich eine knifflige Aufgabe. An solchen Aufgaben kann man aber auch wachsen. Selbstverständlich, also es ist, äh, solche Gegnern äh, kann man sich auch orientieren und dass diese Mannschaft äh, für mich von der Kompaktheit wahrscheinlich die stärkste Mannschaft ist in, in, in, der, in dieser Liga ist für mich einfach zu erklären, diese Mannschaft ist seit zwei, drei Jahren, jetzt da, so wie sie jetzt spielt, äh, zusammen, also da hat es keine großartigen Veränderungen gegeben, die sind mit dieser Aufstiegsmannschaft weitergegangen, haben das äh, alles verfeinert und man sieht auch, sie bekommen sehr wenig Tore, werden aber kommen, aber immer wieder zu Chancen, sie haben zwar jetzt da, haben zwischendurch jetzt kurz geschwächelt und, und hätten auch vielleicht gegen Kaiserslauten äh, beinahe noch mehr Niederlage erleiden können, aber nichtsdestotrotz heute die Mannschaft viel sehr sehr stabil und äh, es wird ein hartes Stück Arbeit, um, um dort was mitzunehmen, aber ich gehe in jedes Spiel hinein, um, um, um, um ein Spiel erfolgreich zu gestalten und das werden wir auch äh, am Donnerstag auch wieder versuchen. Acht Spieler stehen noch an, Dynamo aktuell auf Platz 16, zwei Punkte Rückstand auf den VfL Bochum. Aber trotzdem planen Sie nur bis zum 19. Mal oder ist das Thema Relegation schon in Ihrem Kopf? Na, nein, nein, also ja, unser Ziel ist schon über den Strich zum kommen. Also Relegation aktuell noch äh, kein Thema bei. Ihnen. Ja, ich, ich kann mir nicht jetzt acht Spiele für Spieltag schon mit einem Relegationsplatz äh, beschäftigen. Nein, nein, also man muss genau nach vorne schauen. Wenn wir schauen, wir haben Rückstand zwei Punkte, drei Punkte, vier Punkte auf die Vorderen und das ist äh, wenn wir äh, und das ist unser Hauptproblem, wenn wir Tore machen und wenn wir auch Spiele gewinnen, dann ist auch das aufzumachen. Wie oft schauen Sie sich die Tabelle eigentlich an oder sagen Sie die lassen wir mal schön außen vor? Macht ja jeder die, Trainer anders. Die Tabelle weiß man in nach jedem Spieltag und damit reicht ähm, Wie sieht's aus, Ihr Vertrag läuft ja erst einmal bis zum Sommer, verlängert sich dann automatisch, wenn du Dynamo die zweite Bundesliga hält. Sagen Sie auch, okay, erstmal nur die Planung bis zum 19. Mai und alles weitere muss man dann sehen? Oder gibt es da auch jetzt schon Gespräche, Absprachen, denn man muss ja auch über den Sommer hinaus planen? Natürlich, äh, Steffen Menze und die haben uns schon seit zwei Wochen beschäftigen wir uns äh, auch schon mit der Planung äh, für den für die nächste Saison. Aber es ist natürlich für beide jetzt nicht einfach zum Planen, äh, weil natürlich. Man weiß, keiner weiß, wo die Reise hingeht, wenn es nach oben geht, ist es natürlich umso erfreulicher, weil damit kannst du auch äh, spielermäßig äh, für mich handeln. Man weiß aber jetzt, dass jetzt die Zeit anfängt, wo die Manager die Spieler anbieten, wo natürlich auch schon die ersten Entscheidungen fallen und umso später, dass eine Entscheidung fällt, umso schwieriger wird es auch dann, die Spieler zu bekommen, die du gerne haben möchtest, weil die natürlich auch unruhig werden und sich auch dann irgendwo die Sicherheit holen. Aber wie gesagt, wir werden schauen, dass wir so schnell wie möglich uh, für unsere Planung haben und dass wir auch dementsprechend handeln können. Anders gefragt, haben Sie die Sorge, dass Ihre Spieler jetzt teilweise schon angeboten werden, weil viele Spieler haben ja nur Vertrag für die zweite Bundesliga? Ja, das kannst du nicht verhindern. Das ist ja hüben wie drüben die server Situation, so wie andere Spiele, wo die Verträge ausrennen oder sogar wo Verträge noch laufen, werden natürlich angeboten und das kannst du auch nicht verhindern. Wie fällt denn Ihr Fazit nach drei Monaten Dresden bislang aus? Äh, fühlen Sie sich in Ihren Erwartungen bestätigt? Ja, privat äh, fühle ich mich sehr wohl, gar keine Frage. Sportlich natürlich äh, hätte ich mir schon ein bisschen mehr Punkte gewünscht, gar keine Frage. Aber ich denke, die Mannschaft hat einfach äh, doch... Äh, in gewissen Dingen sich erst neu umstellen müssen, auf, auf eine neue Situation, neuer Trainer, der was natürlich was anderes fordert und äh, ja, das ist einfach nicht von heute auf morgen gegangen, das dauert eine gewisse Zeit, das ist auch mal ein Prozess, aber wie gesagt, die Mannschaft zieht mich jeden Tag beim Training. also Uh, nur natürlich auch für die Spieler ist es schon langsam frustrierend uh, weil man oft am selben Tag nicht einmal noch wissen wo können wir trainieren wo können wir auswandern und, und das ist natürlich auch nicht für die Spieler nicht einfach auch wenn man sagt ja das sind Profis und verdienen auch Geld aber uh, ich, es wäre dasselbe wenn, wenn hier da in dieser in den großen Haus uh, jeder Mitarbeiter reinkommt und weiß nicht wo er heute sitzt in welchem Büro also wird es nach einer, einer Zeit auch irgendwo am um, um Geist geht, dass er, dass er nicht weiß, in welches Büro, dass er heute deine gehen muss. Man sollte das auch so verstehen, aber wie gesagt, die Mannschaft arbeitet gut und uh, dementsprechend werden wir auch da von dem Strich wegkommen. Sprechen Sie jetzt eigentlich so Hochdeutsch-Österreichisch oder würde ich Sie dann gar nicht verstehen, wenn Sie in den Dialekt verfallen? Den kann ich, glaube ich, gar nicht mehr, mehr. Also es, ich, ich, es, ich habe mich schon angewohnt, ein bisschen anders zu reden, weil es einfach gar nicht mehr, mehr möglich ist. ich, meine, ich bin doch... Wenn man die Fußballkarriere mit ihm seit 1986 eigentlich Wecker von Wien und das ist schon sehr lang. Und da verlierst du natürlich, so wie wir immer sagen, den Slang. Und äh, man redet es schon ganz anders. Ich sehe das bei meinen Kollegen, bei Ralf Hasenhüttl, bei einem Trainer von allen. Äh, der redet ja komplett Hochdeutsch, nicht mehr. der kann glaub ich, gar nicht mehr, mehr steirisch. Und, äh, aber bei mir ist es wenigstens noch so, dass man merkt, dass ich nicht unbedingt der Deutsche bin. Aber Trainer, es gibt so ein paar Sachen, die Sie durchaus vermissen, äh, an äh, Sachen, die Sie aus Ihrer Heimat kennen. Ich habe gehört, Gebäck ist etwas, die, die Semmeln, da muss es ganz spezielle Semmeln in Wien geben und die Wurst. Die Wurst muss ganz was Spezielles sein. Hängt das auch damit zusammen, wenn ich richtig gelesen habe, dass Sie mal Fleischer werden wollten? Das ist richtig. Also, wie ich äh, 14 Jahre alt war, war dann ist so angegangen, Berufswunsch. Und hier Fleischhocker und ich kann nicht sagen, warum. Entweder hat mir das Schweindel so gut gefallen, wie es so Und also, bis mir irgendwer dann gesagt hat, nein, weil ich war ja damals noch 1,60 Meter groß Und dann gesagt, und vielleicht 40 Kilo, hat gesagt, nein, das wirst du, wirst du nicht schaffen. Und, und dadurch bin ich auch von dem Beruf Fleischhocker weggekommen, obwohl ich glaube, ich hätte es auch gar nicht machen können, weil so. Erstens liebe ich Tiere und dann ist es vielleicht so ein Schweindel, nein, schlachten, das kennt ich gar nicht. Aber natürlich, was man es vom Essen, natürlich fällt mir, mir dieser Geschmack, was wir einfach haben. Also mir fällt mir, mir, mir Burenwurst, mir, mir fällt mir extra Wurst, also bei euch heißt es Leon, aber wir haben natürlich andere Zutaten und dieses. ich muss mir das immer mitnehmen und das nehme ich mir auch immer mit, wenn ich nach Wien komme, dann nehme ich mir natürlich immer meinen Pferdeleverkäse mit, den was ich mir dann schön im Backerau, schön. schön aufdauern, schön machen lassen, das ist ja wirklich sehr gut, kann ich nur empfehlen denen zuschauen. schauen, gute Salzgurken dazu, gute scharfe Pfefferone und eine Cola, obwohl das dürfen die Spieler nicht hören, und das fehlt mir natürlich auch, unser Brot, aber das ist ganz normal, andere Länder, andere Sitten, anderer Geschmack, ja, durch die internationalen Spiele mit Rapid waren wir zum Beispiel in England, dort kannst du gar nichts essen, du bist besser, du nimmst du alles mit, das ist und dadurch fällt mir heute halt dieser kulinarische Geschmack, fällt mir natürlich schon. Wenn ich an Österreich denke, denke ich auch an ein paar gute Köche. Können Sie selber kochen? Johann Lafer ist ja eigentlich einer der bekanntesten. Einer der bekanntesten. Können Sie Selbstverständlich. selbst? Selbstverständlich, ein Backelsuppen, da steht acht Minuten drauf, acht Minuten kochen das Wasser rein. umrühren und bei kleiner Flamme. Fünf Minuten, das kann ich. Und dann kann ich auch uh, Frankfurter, kann ich auch machen, Heißes Wasser, Weißwurst kann ich auch machen, oder Dosen kann ich auch machen. Aber das hört selber. sich nach michael Langstein an. Ja, ja <lacht> rein die eh P.E. Nein, Also wirklich, ich bin für fürs Kochen genannt Aber das, was ich sehr gut kann, muss ich sagen, kann ich den Zuschauern sagen: äh, platten Also alles, was so mit platten so Brettliausen, wie man es gewohnt ist, und alles. So. Also da, da, sagen viele oft uns das sagen, da isst man Alarm in den augen schon mit. Also das kann ich sehr, sehr gut. Wir haben noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Vielleicht können Sie uns die noch beantworten und dann kurz auch begründen, warum Sie sich so entscheiden. Fangen wir an. Leipzig oder Dresden? <lacht> das ist gemein. Das ist gemein. Beide sehr schöne Städte, muss ich wirklich sagen. Also An Leipzig, muss ich sagen, gefällt mir einfach rundherum sehen. Auch dieses Grün. Also Wenn du mitten in der Stadt lebst und bist, hast trotzdem vier, fünf so große Parks. Das ist ja wirklich sensationell. Uh, das ist schon so, und dann rundherum diese Seen, das war schon toll. Dresden natürlich Faszination, muss ich sagen, diese Innenstadt hier und natürlich mit der mit der Elbe und das Elbufer, wenn du da Mineral fährst, so wie ich es damals schon gemacht habe. Und bist natürlich aber auch gleich, sage im Ländlichen. Weil wenn ich da denke, sechs ist ja Schweiz, du kannst da schön umwandern oder umfahren, das ist, hat natürlich auch seinen Reiz. Also doch Dresden? Ich sage, dass mir für Dresden spricht, der Stollen, okay. der Weihnachtsstollen. Happel oder Lorand? Beide, sehr, sehr, beide Trainer, von denen was ich sehr viel mitgenommen habe. Aber natürlich muss ich da schon sagen, dass Ernst Happel natürlich, äh, durch das, dass er der erste Trainer war, ich, wo ich. Äh, äh, wo ich äh, gemerkt habe, was Profitum heißt, äh, natürlich muss ich dann sagen, Happel. Obwohl das ich Sie natürlich auch werden, Lorenz, sehr schätze. Ich glaube, die ist einfach Kaffee oder Tee. Tee, eindeutig ein Tee. Sie also sind wirklich auch äh, Teeliebhaber, äh, das äh, auch schon viele Jahre jetzt, oder? Das ist ja mittlerweile schon Kult bei den Pressekonferenzen, dass Sie sich immer den Tee dort gönnen. Es hat auch mit meiner Kindheit zu tun, durch das, dass ich äh, nicht unbedingt in äh, einer Familie aufgewachsen bin, wo man sich sehr viel leisten haben können war Tee äh, eigentlich das de, Getränk, was für uns am, am billigsten und einfachsten war. Weil so wie es halt früher war, wir haben den Teebeutel nicht nur einmal verwendet. Ich glaube, der ist bis zum St. Nimmerleinstag haben wir den verwendet bis, bis, äh, und immer wieder eingetaucht. Vielleicht hat sich das da gegeben. Obwohl, im Kaffee hat man eigentlich nie geschmeckt. Also Ich habe das auch als, als Jugendlicher oder als Kind eigentlich nie getrunken. Oder, oder, oder Milch, ganz, ganz selten, dass ich Milch getrunken habe. Es war einfach, durch das, dass ich einen Tee immer selber habe machen können, ja, wieder eine Spezialität von mir. Und dadurch hat diese, diese Teebeutel halt immer wieder <lacht> eingedacht habe. Also, wir machen die Teebeutel auch mal Vater und wir haben immer die Teebeutel aufgehoben, eben um äh, danach einmal was Geschmackliches zu Hang Und dadurch hat sich das so entwickelt. Und äh, wie ich dann einmal in Shanghai war, gibt es ja so ein kleines Erlebnis, wo ich dann so vor dem Stand gestanden bin und habe so viel enorm viel Tee. Gesehen und dann habe ich den Dolmetscher gefragt, ich hätte gerne so einen grünen Tee. Dann hat mir der auch gelacht und hat gesagt, das ist alles grüner Tee. Da waren ungefähr so über 100, 100 Teesorten. Und der hat gesagt, das ist alles grüner Tee. Und in Wirklichkeit, bei uns kennt man ja nur jetzt sage ich, einen schwarzen Tee. Und, und, und das hat sich erst jetzt mit der Zeit dann entwickelt, dass es ja doch äh, so andere Teesorten in dem Sinn hochwertige gibt. Und ja, beim Tee, den trinke ich einfach sehr, sehr gern. Und wie gesagt, auch bei der Pressekonferenz wieder, wieder da getrunken. Sachertorte oder Stollen? weder noch ich bin kein Süßer ich meine ich bin schon süß, muss man wirklich sagen aber ich bin nicht äh, ich bin nicht, von denen die ich, ich bin kein obwohl das ja Wiener bin, ich das bin ich tue nicht gern Milchspeisen essen also ich war nie so äh, Milchspeisen äh, ich bin nicht an die Herzog sieben Sim Sache turtene der hat natürlich äh, immer mit seinem Schlagern was dazu aber ich, ganz selten also ich glaube zwar als Briefträger bei zugestellt bei der Firma Aida Aida ist eine der größten Konditoreien in Wien und äh, dort habe ich immer, immer die Cremeschnitten und alles holen können, das habe ich immer mitgekriegt als Postler. Die habe ich gern gegessen, aber das hat sich irgendwie dann so verflacht. Also gesagt also, ich bin nicht unbedingt so so so so ein Ein Mann Sturm oder Zwei Mann Sturm? Zwei Mann Sturm. Also ich bin eher immer derjenige, der was äh, mit zwei, mit zwei Stürmern oder Zweimannstürmen äh, spielt, aus dem einfachen Grund. Es ist heute schwer, allein sich vorne durchzusetzen. Anders gesagt, wenn du natürlich aber vier Spieler dahinter hast, die was selber gerne in den Angriff kommen, tust du mit einem Stürmer auch leichter. Man muss das einfach von der Situation sagen, was, was gibt die Mannschaft von, von, von, vom Charakter her. Dann bleiben wir gleich beim Fußball tiki taka oder Kegen Rush? Na, also schon, schon, schon, Vielleicht ist im Mittelding finden. Weder Kick and Rush äh, ist is mein Stil noch Diki Tacker, sondern äh, weil äh, ich hab jetzt einen Trainerkollegen vor längerer Zeit einmal in, in, in Wien der was gesagt hat, vor Jahren war noch Arsenal sei sein, Lieblingsdings, äh, wie er spielen will, und jetzt war ich vor zwei Jahren Barcelona mit den Augen, Ja, meine Mannschaft muss so spielen wie Barcelona. Die waren aber in der dritten Liga dieser Club. Uh, und ich kann nicht von einem drittliga club verlangen, dass der im Zehnmal in Bayern der Mannschaft hält. Ohne dass er, dass er nach vorne kommt. Ich kann schon Zehnmal hin- und her spielen, aber hinten am um 16 Uhr. Darum sage ich, für mich ist, ist ich habe das noch immer in, in Erinnerung, wie uh, unter Ernst Happel uh, sage ich einmal, trainiert worden ist, Schnörklos, schnell nach vorne. Uh, ich wundere mich auch, oder kann oft sehr schmunzeln über, über gewisse Aussagen in den letzten Jahren, was von gewissen Trainern gesagt wurde. In D und D sekunden muss man ab. Muss, muss der Angriff zu Ende geführt sein. Das haben wir schon 1986 bei, bei, bei FC Swarovski-Tirol trainiert unter der Happel, dass wir in einer gewissen Zeit abschließen haben müssen. Da hat es genug Spielformen gegeben, wo Zeitvorgabe waren. Und Jetzt ist das halt modern oder das ist neu, aber wie gesagt, das haben wir schon heute, muss ich sagen, vor 25 Jahren schon gespielt, 26 Jahre. Falko oder Reinhard Fendrich? Falko, eindeutig. Ja, ist, Falko ist natürlich ein... Äh, ein Mann, der, der extrem herausgestochen ist, nicht nur mit der Musik, sondern auch als Typ Mensch, wenn man den ein bisschen so kennt hat. Und er war auch ein bisschen als so Fußballbegeisterter, hat natürlich aber eine schwierige, eine schwierige Position gehabt. Und, und beim Reinhard Fendrich ist natürlich ist von der Melodie her und von, von den Songs her natürlich immer schön, da kann man immer schön mitsingen und trifft auch schön. Aber natürlich, Falco ist natürlich schon einzigartig. Singen Sie mit? Bei gewisser Singern, also Singer, ich darf mich nicht singen nennen. Ich muss mehr Gröllen. Also, so, also singen kann ich sicher nicht. Also ich habe immer, bei uns, kann mich noch auf meine Zeugnisse erinnern, bei mir ist immer ein Vierer gestanden. Also Knopf und Fünfer, bei Singer. Ich bin kein Talent. Also ich, das ist, aber ich tue halt, was, ich probiere halt so. Wie. Also ich nehme das so, wie es bei uns Bundesherr bei uns so kasten hat. Hauptsache laut, nicht? Vettel oder lauter? Ja, schon lauter. Ich denke mal, jetzt nicht wegen, wegen, wegen, aber Landsmann, man muss schon Patriot bleiben. und Ich denke mal, auch wenn die Technologie heute in, in, in einem Formel Landsauto hochwertig ist, ich glaube auch schon, dass zu lauter Zeiten Formel 1 schwieriger zu waren. Ich denke nur, allein, wenn man an, an der Schalten denkt. Und nicht heute gibt es keine Schalten mehr in dem Sinn, so wie die. die äh, lauter und Co. gefahren sind, äh, Kupplung treten und und und. Also da hat schon auch enorme Fitness auch dazugehört. Und es war vielleicht dann ihm am Lenkrad nicht so viel äh, Technik, sondern da war ich glaube ich, nur ein Knopf. Aber äh, trotz allem, wenn man schaut, zu, also Vettel, äh, zu Lauterzeiten, äh, wie viele Unfälle das da waren und wie tödliche, unter anderem auch ein Österreicher, ein Ratzenberger damals, am nächsten Tag, da steht sich der Senner. Uh, da, dass diese, die, diese, diese Autos natürlich viel sicherer geworden sind und dadurch glaube ich ist auch vielleicht auch dieses ein, zwei Prozent mehr Risiko uh, da, weil du weißt, du blast mit 300 in der Mauer rein und es wird nicht allzu viel passieren, also meine, ich wünsche aber keinen, aber trotz allem sind das aber Sportler, die was natürlich auf einem sehr hohen Level sind, eben mit denen kann man gar nicht uh, sie vergleichen, weil, weil die doch irgendwo immer ein, ein gewisses Risiko am Buckel haben, aber ich gesagt, irgendwo muss man laudern man darf nicht vergessen, lauter nach diesem schweren Unfall, wo er eigentlich schon tot war, wo er selber sagt, im Spital, dass ich aufgeben äh, dann auf einmal neuen Weltmeister wird nicht. Und das ist natürlich schon, da muss man natürlich äh, über den Sebastian stellen, obwohl das der natürlich auch mit jungen Jahren zeigt, äh, wie es geht. Schön, dass Sie da waren. Ich glaube, für die zwei Monate gibt's es jetzt äh, ein Ziel und äh, eine Richtung, alle zusammen, auch mit dem zwölften Mann, der ja in Dresden wirklich herausragend ist, zusammen für den Klassenhalt, oder? Den zwölften Mann muss man einfach herausstreichen. Also, ich muss immer wieder sagen, diese Fans hier bei Dynamo, die stehen hinter diesem Verein äh, wie eine Wand. Äh, da kann man nur Kompliment machen. Und äh, wie gesagt, alles andere rundherum muss auch oder sollte auch mithelfen. Äh, ich bin hier angetreten mit einem ganz klaren Ziel und dieses Ziel möchte ich auch erreichen. Und äh, damit können wir alle miteinander dann gut leben, wenn wir das erreichen. Hoffentlich am 19. Mai um. 15.15 .15 Uhr. Gibt es Grund zur Freude in Dresden? Ich, mir wäre es schon lieber, wenn es schon früher passiert hat. Wir hatten nichts dagegen. Dankeschön. Bitte.